Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Motivation, Inspiration für dein Leben voller Leuchten. Heute draußen und mit Erdbeeren. Ähm, ja, Erdbeeren nochmal da. Was ist passiert? Ich habe die Erdbeeren in Erde gepflanzt, die ich hier noch übrig hatte. Von irgendwelchen Grünpflanzen. Und was mögen die Erdbeeren nicht? Gewisse Stoffe, die drin sind, also tragen die Erdbeeren nicht. Sie sind da, haben Blätter, wie man sieht. Die haben Blätter, aber keine Beeren. Und deswegen werde ich sie jetzt umpflanzen. Ich zeige euch, ich habe hier Erde, die heißt Lecker. Ähm, das finde ich so grandios den Namen. Also gibt es äh, Leckererde für die Erdbeeren. Und das ist mal wieder eine Metapher für das, was wir im Leben brauchen. Wir brauchen im Leben passende Nährstoffe oder passende Umgebung oder passende Erde, die uns letztendlich zu dem macht, was wir eigentlich sein sollten. Also, Metapher, wenn du eine Erdbeere bist, aber in der falschen Erde wächst, dann kriegst du keine Erdbeere. Siehst du zwar grün aus wie eine Pflanze, aber es passiert genau das nicht, wozu du da bist. Also suche dir die passende Erde oder eine passende Umgebung. Es können passende Menschen sein, passender Job, ähm, passende Aufgaben, passende Musik, was immer es ist, aber es ist sehr wichtig, dass es passt. Ansonsten keine Erdbeere. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Inspiration wo immer du gerade bist, mit allem, was du machst und machen möchtest und bis bald wieder. So, die Erdbeeren sind in der leckeren Erde drin, sogar mit dem leckeren Dünger gedüngt und ich hoffe, das gefällt denen. Und irgendwann werde ich darüber berichten, was daraus geworden ist.